Willst du endlich wirklich richtige Antworten auf deine quälenden Fragen erhalten? Gehörst du zu den Menschen, die sich nach Sicherheit und Geborgenheit sehen? Tarotkarten liegen kostenlos, jetzt auf den Link hier unter dem Video klicken. Klartext mit Herz und Verstand, hier wird nichts schön geredet und keine hohen Worte. Wir bieten echte Hilfe bei Liebeskummer, Partnersuche bei Angst und Verzweiflung. Jetzt auf den Link unter dem Video klicken, bevor die Sorgen deines Lebens dich noch völlig auffressen. Klick jetzt!